Heute schauen wir uns mal das Affenpockenvirus genauer an. Zuallererst fragen wir uns, was Affenpocken überhaupt sind. Affenpocken sind eine seltene, vermutlich von Marketieren übertragene Viruskrankheit. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist laut ersten Erkenntnissen selten aber möglich. Affenpocken werden durch das Orta-Pox-Virus, Simiae auch Monkeypoxvirus MPXV der Gattung Ort. Orthopox-Virus ausgelöst. Welche Symptome gibt es bei Affenpocken? Bei Affenpocken sind die üblichen Symptome Fieber, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten und Ausschlag nach etwa 5 Tagen. Wie gefährlich sind Affenpocken? Bei den meisten Menschen mit gesundem Immunsystem nimmt das Achenpockenvirus einen milderen Verlauf als die allgemeinen Pocken. Achtung hierbei jedoch beim HIV-Virus. Das war unsere kleine Zusammenfassung zum Achenpockenvirus.